Willkommen Reisende. Wir befinden uns wieder auf der Welt von Foundation. In der letzten Folge haben wir ein riesen Mauerkonstrukt errichtet. Was wir da reinstellen ist noch fraglich. Als nächstes kommt erstmal hier die Milchhöfe mit den Kühen. Müssen wir erstmal fertig kriegen. Schicke Häuschen haben wir gebaut. So. Auf geht's. Erstmal Baumeister zuweisen. Werkarbeiter reicht. Holzfäller. gucken wir wo keiner. Hier ist fehlt ein Zimmermann. Ja und hier fehlt noch Träger. Das wollen wir mal zusehen. Alle zu Leibeigenen. Oh, die können wir zu bürgern dann wollen die luxus haben Ach, was brauchen wir denn bürgerlich eigentlich 20 dann bürger wir sind das hier wir ja mal machen so den wehrturm hat immer schon türen unser schönes herrenhaus wir könnten ja irgendwie noch ein paar brunnen hin Schauen noch mal sehen. Vielleicht ein zentraler Brunnen. Vielleicht so. Dann ein paar Ecken. Vielleicht so. Hm. so vielleicht. Und dann werden wir hier einen Fußboden hinbauen. Und hier vielleicht noch Grünzeug mal schauen. Schornstein. Können wir nur so bauen. nein brauchen wir nicht. Ein paar Fähnchen. Mal schauen, wie wir den Boden hinbekommen. Mal so einnehmen. Ah, können sogar einen Friedhof bauen. Ah, mal bauen. vielleicht was. Dunkleres. Kann das hier Und mal testen. Sonst reißen wir es wieder ab. Das Gras kann man leider nicht selber entfernen. Also legen wir uns den Fußboden. Ah, dann können wir. Buchsbäume auch verschieben und mittig platzieren. Wir lieben Bodenplatten auf diesem Channel. Nichts geht über Bodenplatten. Jetzt müssen wir uns einmal drehen. Mit versehen. Da fehlt einer. So. Noch da bis zur Ecke. Ah, so. Wir also nur noch die Buchsbäume soll ich platzieren. Mal gucken. Die sind bestimmt Holz... Uh, hier haben wir noch Holzerweiterung Ohne Schatzkammer. ist noch Holzturm. So. Welche Hecke denn ist Wieder. Ja. Die steht drin. Wieder. So. Neu bauen. So sieht das doch gut aus. blendet man das menü aus gute frage mal gucken kamera Hausgeschwindigkeit hoch alle fenster schließen beuladen ohne Wow. Ach, okay. ah, Steuerung? Vielleicht. Mal schon. Ah. So. Alles auch erledigt. So. Die Kirche ist fertig, hat Platz für 195 Leute, also brauchen wir erstmal keine bauen. Das Haus hier sieht zwar, ja, oh, wir haben 5 Dorfboden, dann können wir hier einen rein. Und dann müssen wir mal schauen, wo ist noch was frei. Bergarbeiter, Fischer, ja. als hm. auch Sammler und ein träger So, hier haben sie auch die brücke schon fertig errichtet da gibt es nichts zu berichten ja. könnten sie jetzt ja mal die milchhöfen anfangen wir wieder arbeiter brauchen hier sollten wir vielleicht den markt noch platzieren Hier. am weg ein für kleidung brauchen noch ein für brot Und der radius ist ja nicht gerade ist müssen wir hier zwischen auch eine richten Müssen wir mal schauen, was nicht hier so nach hinten gelagert? Zwischen den. wo so bekommen wir alle Gebäude. Wir müssten auch zwei hinpassen. Ein für Waren drüben zu weit entfernt ja. hm. aber hier ist zu eng weil es und so schöner ja dann machen wir das irgendwie anders hm. oh, ja. Wir finden ja der radius war ja Einigermaßen hier hinter noch eine Straße verlegen. Mit Häusern. Und dann haben wir hier ein bisschen Marktplatz. Ja, das könnten wir eigentlich... Müssen wir aber erstmal ein paar Bäume entfernen. Darf mir eh nur jetzt lieber die Bäume dahin, wo wir sie gebrauchen können. So. Werden wir jetzt hier ein paar Häuser hinstellen. <lacht> Und zwar habe oh, ich schon vergessen, wo das war. Auf eins. So, dann gehen wir hier hin, sehen das mal. Mal schauen. So. Doch wieder nicht gerade. Hm. So. So. So. So. So. die Häuser natürlich falsch rum Hier die Häuser. Wir drehen einfach die Häuser. So. So. Na, halbwegs. Dann können wir hier einen Marktplatz, Marktstände hinbauen. So. Wir kriegen gleich noch ein paar schöne Bäumchen hinter ihren Häusern dann kommt da einer hin weit weg da das können sie mal bauen da einer hin. Irgendwann da natürlich, wenn sie eine Straße gemacht errichtet haben, gehen wir schon wieder. Darüber. Das geht ja mal gar nicht. Da. Ja, wo ich mal woanders lang laufen. Ah oh, lang. Können wir hier noch Häuser hinstellen? Wollen wir ja hier ja. warum die hier natürlich unten langlaufen, ist auch fraglich. Dann machen wir da einfach noch eine Brücke hin. Ganz einfach. Brücke, Brücke, Brücke. Nicht freigestellt. Zehn Bürger. Fünf Arbeiter. Bergarbeiter, Baumeister, Tiger Holzfäller, Holzfäller, Tigerträger, Träger. Markthändler, Markthändler. Uh. Zwei Milchfarmen sind fertig. Bergarbeiter, Markthändler. Das ist natürlich nicht. Ah, jetzt war wir erstmal Kühe. So. Nehmen wir jetzt auch halbwegs, wo wir die Brunnen hinstellen können hier ein in die ecke damit man nicht verlustet. ein hier zwischen ein hier zwischen ah, hier ist fraglich wo der weg lang geht das soll das am besten noch ja klar das ist nicht mit hm halt direkt vor seine Tür ein. Also einfach. Ein Marktplatz ist gebaut oder auch nicht. Natürlich nur so rum. So. Große. Wir haben ja auch Fisch. Aber trotzdem Bären und Kleidung. Hier machen wir Brot und Kleidung. Wir haben keine Arbeiter. ein paar Händler. So haben wir die erstmal da aus dem Brunnen. Da ist ein Brunnen. Da auch. Ja, der Weg ist natürlich nicht sehr schön. So. Wir bauen gut braucht das Land alle dass man die nicht dreieckig machen also so Tee machen kann ja einfach eine von da Als auch ein hm. Da hinten ist er nicht. Dieses kleine Stück höher. Verwenden müssen wir die höher machen. Und hier noch ein Stück verkürzen. So. Brauchen wir die erstmal so? Dann ist eine Brücke. Ja, zu den Böden muss ja kein anderer. Beförderung: alle zu Leibeigenen. Vier Arbeiter, das ist doch gut. wenn wir die erstmal hier hinpacken? A2. 57 Bewohner haben wir gerade. Eine Fischerhütte ist gebaut. So. Dann müssen wir mal schauen. Hier haben wir was Neues. Und zwar... Können Bier machen. Bier. Wo stellen wir jetzt das Bier hin? Hier, Bier, Bier, hierher, Bier, Bier, ah. Bier hier. Bier bauen Den Hopfen anbauen. Und das mit, wo so, warte, bei Bäumen ist die Attraktiv äh, die Fruchtbarkeit. Arsch, mal selbst wenn wir die jetzt entfernen, bleibt das erstmal noch ein bisschen. Auch eine große freie Fläche hm. sehen, ja, hier vor da kann man am Hopfen vorbei zu der nicht vorhandenen Burg gehen. Das ist doch mal eine Maßnahme. Machen wir uns jetzt erstmal einen Weg. Gehen die Neidchen. So. Sollen wir dazwischen lang Räume ähm, entfernen. Gut. Bäume sind ganz schön am Stirn heute. Dann werden wir jetzt erstmal Turmfan bauen. Das fällt ist so klein, das ist nicht größe das ist größer dann können wir hier auch Zierbäume hinstellen den Weg schön an den Hopfen neben vorbei Aber was man alles schön alles bauen kann sich, sich gut überlegt macht sehr viel spaß natürlich wenn wir es wie erwähnt furchtbar übertreiben wenn möglich die ganze Warte zugleistern so wie sich das gehört dann hat man selbst so ein spiel in dem Sinne fertig gespielt. Hm. So. Warum hakt das gerade? Ah. Über. ah. Das waren zu viele. Das macht ja nichts. Wo ist denn. Wer wird denn jetzt? Ah. Hier haben wir schon ein bisschen Fläche, das haben wir? Ah hier wir auch noch welche bauen. eben wir brauchen ganz viele Reben. Jetzt für Reben. Ja jetzt doof? Wo die denn weg? bestimmt auch irgendwie ein Trick. Müssen wir mal schauen. Dorfzentrum. Mine, Mine. Ein. Ja, ich will ja Fisch. Uh, Fisch, Fisch, Fisch, Fisch. Fisch. Fisch. Fisch. Fisch. Fisch. Fisch Fisch, Fisch. Fisch, Fisch, Fisch, Fisch, Fisch, Fisch, Ja, aber wir wollen die ja entfernen und keine neuen hinsetzen. Hm. Bewegen und entfernen. Wollen entfernen. Ah, Bären. jetzt hier auch fischen uh, wir haben jetzt hier fische Also macht man das doch dann können wir die hier doch auch entfernen so. Wissen wir immerhin dass das auch funktioniert ob so. ah. ein neuer milchhof ist, fertig. Nee, ist nicht fertig Oh, so. Also, haben wir den Weg eingezeichnet. Jetzt so. so, wir mal ein bisschen vom Herrenhaus direkt zur Burg rüber. Dann machen wir das mal. auch ritter und sowas so, etwas anpassen Können wir hier auch einen schönen weg hinbauen pflastersteine oh uh, wir lieben pflastersteine hier lang gehen oder ob das nicht geht wegen den bäumen mal testen so. wenn wir jetzt die fruchtbarkeit ist überall sehr hoch ausblenden Nein. Ja. Wir brauchen ja auch einen Weg. Hm. Wir finden wir ja erstmal... So. Direkt an der Bohrkopf anbauen. Wie viel Platz ist los? So. Ja, wir brauchen doch den Weg. Jetzt. Ach, schade. Ah, so hm, ein Hopfenbaum. So, okay, so. wir gleich, dann bauen war links bisschen, also ringsrum Rebstreben an. So also kommt hier eine hin. Hier kommt eine hin. Machen wir hier auch noch zwei. Mal sehen. Eine nicht hier und drehen. Und eine. Ja. Muss noch mal gucken, dass sie jetzt genau hier lang durchgehen dürfen? So. Ja, machen wir das. Heißt, du, wo kommen die denn her? Ist ja nicht deren Ernst. Mich aber scheiß an. Oh, geht es nicht lang Mein gott also ah, die lang gehen nachher alles wieder entfernen Aber die sollen noch mal da lang gehen Nein! Obwohl das geht eigentlich. Nee, das geht nicht. Ich bin ja wohl. Den hier einen Weg. wo lang gehen. Macht das, das höchste der Gefühle. Woanders. Na vergessen? Alles zu. Dass wir das Boot haben. wollte wohl nicht wahr sein. Hier noch ein Weg für das hier. Ja, so. So ist okay. Jetzt dürften sie eigentlich nur noch da lang gehen, wo ich das gerne hätte. Oh, uh, da ist ein Weg. Das ist doch schon mal schön. Ah, sie benutzen den Weg. Brücke. so war ja schon einiges geschafft der geht da jetzt auch lang das ist auch schön so. hey. Wohnhäuser sind auch fertig Marktstände auch wir haben zwar jetzt null wieder Gehäuse, die immer mit ihrem Gehäuse. So. Das hier könnten wir entfernen. Luft da eh außen lang, also. So. Wohngebiet haben wir ja hier nicht eingezeichnet, da ist das nicht so schön. Dann können wir das rote wieder entfernen. So. so. Aber die müssen ja hier nicht den Vorgarten kaputt machen. So. Ach, jetzt will auch noch einer was von uns. Hm. Ah. Der Brot klappt ja mal nicht. Aber wohl wollen Brot. Auch egal, nein, keine Soldaten, nee, keine Soldaten. Macht doch gut. Ah, hat geklappt mit dem Brot. Der Werturm, ja, der wird halt nicht gebaut. Ah, wir brauchen sehr viele Bretter alles andere, aber das haben wir ja wir haben kein Holz. Noch haben wir. Liefert noch kein Holz. Aber das ist ja auch nicht unsere Priorität, sondern schönes Bier. Wird jetzt hier gebaut. Ah, die benutzen die Wege. Das ist doch cool. Wenn wir direkt hier den Weg pflastern, Das werden wir doch machen aber erstmal gucken. Ja, wir haben keinen Arbeiter gerade frei. Müssen wir mal gucken, ob wir das sinnvoll hinkriegen. In, aber wir können den Weg natürlich jetzt nur bis hier machen. Nichts innerhalb steht. Aber wir können ja uns schon mal vorbereiten. Wir nutzen ja zum Glück immer die Wege diese selbst hinterlassen haben äh. da. wir hatten jetzt hier hinten den dunklen hier den etwas helleren aber nehmen wir wieder durch den hellen okay. so und mal schauen die ein bisschen, welche vielleicht so eine Art Platz oder Kreuzung. Mal schauen. Halbwegs vorne rein gerade ist. Die hintereinander liegen können. Sehr empfindlich. So. Ah, so weit eingesetzt. <lacht> <lacht> oh. Schöngeh weg. Oh nein. Oh. Das ist jetzt aber ungünstig. Hm. Brauchen wir hier einfach einen Platz hin. So. so. Können wir ja später für irgendwas verwenden. Dann mal gucken, dass wir irgendwie... Eine Doppelstraße ist eh viel schöner. Ah, oh, jetzt hat er gespeichert. Dann sowas. So. Hier ist eine Abzweigung. das irgendwie mit dem hier hm. oh oh ich bin ihr jetzt ja von hier aus da bauen weil da vorne ist ja eine burg die noch keine ist den hier war so. ich hier noch man gar nicht Hier müssen wir natürlich in der Mitte. Eine Mitte. Bei den da. So. Ah. Ofen gehen auf ganz kompliziert. Oh. ist das hier. Ja, das ist kompliziert mit den Wegen. Mal hier, da, da. Jetzt müssen wir dann so rum. Ah, schöner Gehweg. Das haben wir, glaube ich, irgendwie falsch rum gemacht. Ja, aber kann man ja hinterher noch welchen hinlegen. Da fehlt ein Stein. Den müssen wir jetzt natürlich noch kurz hinsetzen. Ja, gar nicht. So. Ah, oh nein. Uh, die rasten dann nicht ein das habe ich gar nicht bedacht so diesmal haben wir etwas geschafft wir bauen jetzt hier reben haben ein paar milchhöfe fertig haben ein paar neue häuser einen schicken neuen weg sieht ja gleich viel besser aus mit so einem weg und hier pflanzen wir dann alles voll mit Rebstöcken. Das sieht dann schön aus, wenn man zu dem Mauerkonstrukt noch ohne Inhalt gelangt. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen erstmal von der Welt Foundation. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.